Die Open-Course-Initiative des MIT, des Massachusetts Institute of Technology in den USA, war eine der größten und sichtbarsten Initiativen für OER und verwendete eigentlich eine relativ restriktive Lizenz mit dem Non-Commercial-Modul. Trotzdem, glaube ich, hat sie enorm viel bewegt und ich glaube, dass die Verwendung von NC-Lizenzen auch eine Einstiegsdroge darstellen kann in die Produktion freier Lehrinhalte.